Hallo, wir starten die neue Woche in Mazedonien. Jawohl, wir sind noch immer auf der Straße. Wir haben es noch über die Grenze geschafft. Wir hatten im letzten Vlog wir Fest vor der Grenze. Ja. Es hat äh also trotzdem noch eine Stunde gedauert übrigens. Ja. Und wir haben noch Google Rezessionen gelesen. Oder Kai hat gute Rezessionen gelesen. Was hast du gelesen? Ja, Wahnsinn. Also es gab eine ein 1-Sterne-Bewertung aus echt richtig vielen Bewertungen. Und es gab auch nur 1 Sterne bewertung weil viele haben geschrieben, weil. Das ist das Wenigste, was man geben kann. So schlecht ist dieser Grenzübergang. Wahrscheinlich also, das Schlechteste in ganz Europa. Ja, so würde der. Die Schöner haben am wenigsten Lust und die längsten Wartezeiten. Ja. Also es ist nicht unüblich, dass man da über vier Stunden einfach mal vor ja, der Grenze das steht. ist noch Gut, glaube ich. Ja. Und das Schlimme, dann sind da waren mal Leute die da die ganze Nacht, auch schon wie wir, mit ja. dem PKW ja. vor der Grenze und ähm, waren dann dran. Und dann durften sie nicht einreisen. Dann mussten die umdrehen und wieder zurück. Ja. So, und man fragt sich, warum. Warum? Ja. Ja. Das Gute ist, sie haben uns immer durchgelassen. Auch äh, in. Äh, wo sind wir noch durchgefahren? Also, vorhin von Serbien, Serbien nach äh, Ma Mazedonien. Mazedonien. Da standen wir auch anderthalb Stunden, glaube ich, an der Grenze. Ja, das haben auch? Hitze 38 Grad. Schwül, kein Driftchen. Ja, es ist echt. Echt warm, man sieht es an mich, ich schwitze ohne was zu machen. Man kriegt äh, sich einfach nicht runtergekühlt, aber das ist was wir wollten, dafür haben wir gewählt. Jetzt müssen wir uns und nur wir noch äh, wir Genau, jetzt müssen wir uns noch vor mehr vorarbeiten und dann ist es glaube ich auch wirklich angenehm. Zumindest hat Kate mir das versprochen. Schauen wir mal, nicht lange mehr in Mazedonien, ein paar Kilometer, da müssen wir äh, die Grenze überqueren mit Griechenland und. Äh, dann geht, kann, die, kann die Woche starten würde ich mal sagen. Also ja. gut startet die Woche. Okay. Okay. braucht jetzt braucht man nicht für ähm, äh, tschechien eine vignette aber auch für die slowakei und für ungarn und äh, da stand so äh, das ist ein online portal aber wir sind vorbei in, in eine tankstelle gefahren und da kann man ja auch überall kaufen ich dachte okay geschickt kaufe ich direkt in eine, eine e vignette für die drei für alle drei die länder und ich würde übelst unfreundlich geholfen und nicht nur unfreundlich geholfen im Nachhinein stellt sich heraus auch einfach betrogen aber ich hatte das Glück ähm, ich habe es einfach auch gemerkt sie hatte einen Preis genannt ähm, der erstaunlich hoch war das wusste ich aber nicht weil ich habe ihn davor nicht informiert sie hat mich aber 81 euro gefragt für die drei Länder mit als Grund auch ja wir seien dann drei Tonnen. Und das ist in äh, Slowakei und Tschechien zwar okay als normale Pkw, aber da zahlt man extra viel in Ungarn, weil das zählt in Ungarn als in schwerere Klasse und dann wird man wie extra äh, belastet dafür. Deswegen kostet es 81 Euro. Hat sich ganz verlieder angehört, aber ich konnte da nicht zahlen, auch weil äh, es ging ja nur bar und da hat es mir auch schon ein bisschen gewundert. Okay, man kann nur bar zahlen. Dann dachte ich, okay, kein Problem, ich, ich mache einfach doch das Online-System. Geht auch super einfach, also kann ich auch nur empfehlen. Kurz online, Vignette kaufen, das kann man mit der Kreditkarte einfach abrechnen und geht dann auch richtig schnell. Und im Endeffekt haben wir dann, was haben wir gezahlt? 30 Euro? 30, ich 30, also 30 statt 81. Die hat mich aber knallhart einfach abzocken wollen. Also passt da auf kauft einfach die Vignette online, das ist sicher, das klappt. Und äh, ja, das wollte ich nur Bescheid geben für euch Reisenden. Wenn der ja, auch angenehm ist. Ja. so heiß ist, wenn man eine Klimaanlage hat im Auto, auch auf jeden Fall zu empfehlen. Ja, aber ja, es geht auch ohne, man schwitzt geht halt mehr. Ohne, man schwitzt, <lacht> aber geht. Ja. Na, wie ist draußen? Warm, Aber windig, angenehm. Angenehmes Windchen, ne? Angenehm. So, du hast getankt? Ja. Noch mal, ist günstiger wie in Griechenland. 1889 haben wir gezahlt. Sehr gut. Umgerechnet? Durch D 60. Durch 60. Also 30 Euro. Nee. Nee. Hä? 18 sind 3, doch. Ah. <lacht> doch. <lacht> man, man kann Und so 20. gar nicht mehr rechnen, Und ne? wenn man Liter. das nie macht. Ja. Okay, es kann weitergehen. Yes, guten Morgen und äh, guten Morgen aus Griechenland. Wir sind gut angekommen und haben ein herrliches Plätzchen gehabt. In der Berge, ähm, direkt über der Grenze, sind wir rechts abgebogen und da gibt es die Skra-Wasserfalle in der Berge. Wir haben es noch nicht sehen können, ähm, weil es war dunkel, wenn wir angekommen sind. Aber dafür war es so angenehm warm noch abends und wir haben uns abends noch abduschen können, das war richtig gut. Ähm, einfach mal diese Reiseschweiß alles ab, abwaschen und weil der Dusche den ganzen Tag im Bus stand, war es einfach wie eine warme Dusche. Also da kam gar kein Kaltwasser und man konnte einfach echt entspannt draußen stehen. Was ist der Plan? Baden in dem Wasserfall. Bade im Wasserfall. ne? Es soll einfach, da ist eine kleine Quelle auch, haben wir herrliches kaltes Wasser gestern Abend noch geholt. Und da geht es dann auch Richtung Wasserfall und schauen wir uns das mal an. Aber Tradition muss sein, ah, erstmal ein bisschen Kaffee. Ja. So, hast du die Toilette ausprobiert? Ja. Sehr schön. Sauber ist anders, aber... Also dann gut Händewäsche? Genau. Und dann äh, geht's es um den Wasserfall? Ja, äh, wach werden. Mega. Ich höre die Wasserfalle schon. Ja, ich auch. Mega. Wow, und schaut wie grün es ist. So kenne ich Griechenland irgendwie gar nicht, aber ich war auch noch nie so richtig in den Bergen. Schön. So, wir sind unten und... Da geht es auf jeden Fall Wasser. Mega. Und die Luft ist deutlich kühler. Ist richtig angenehm. Frisch hier. Hanging on to hope and holding on to a dream. Wishing for the kind of love you see in magazines. The ocean falls and nothing's what it seems to be. And the part left is heard in deep inside. Of you at the bar Was it the same night you had trouble with your car? It's getting old, I've heard your stories told a thousand times Baby, you are using the same old line It's been broken This ain't the first time Es ist warm? Aber es ist eiskalt. <lacht> <lacht> ja. Ja. Eisig, ja, eisig. Echt schnell Herrlich. Aber ich glaube, Mittag war so hitze wie gestern, das ist geil. Ja. Da hat man sich gestern gewünscht, ne, wenn man in den Stau gestanden ist. Oh ja. Aber ja, mega. Ist was, also. 8 Uhr morgens und, äh, also, erster Tag in Griechenland wirklich im Paradies. Hammer! Sehr ja. schön! Ja, okay. okay. Wir sind auf dem Weg weiter und dann läuft da einfach eine Schildkröte über die Straße. Wir fahren den ersten Strand an. Ach, Hammer, ich habe so einen Bock äh, ins Wasser zu springen. Ja, ich auch. Und es sieht einfach geil aus. Ich bin richtig gespannt, wie warm das Wasser ist. Ja, ich auch. Letztes Mal, dass wir im Mittelmeer waren, war in äh, San in im Mai, da war es noch relativ frisch, aber ich kann mir vorstellen, dass es mittlerweile gut aufgewärmt ist. Ja, aber sowieso hier in Griechenland wird es auch noch mal wärmes Wasser, glaube ich, wie in Spanien, da im Mittelmeer. Okay. Verstehen sie alle? Ich glaube, wir können auch unser Sonnentuch heute hey, Mega. Erstmal als Sonnentuch und nicht als Sonnentuch und nicht als Regenschutz. <lacht> das nicht rein drauf. Ja. So, wir weitergehen. Ja. So, du hast den Tauch genommen schon ins Meer. Herrlich, aber ich habe es schon wieder warm. <lacht> das ist schon wieder warm. Aber du stehst doch unter das Sonnentuch, ne? Ja, das ist auch echt nötig, sonst verbrennt man. Ja. Und es ist zu warm. Aber wir haben hier, hier haben wir haben uns mal Plätzchen zwischen den Camper gefunden. Es steht ja schon einige Campern. Ähm, aber wir haben noch gerade ein Plätzchen gefunden. Genau. Und jetzt wird es nachgefälspert. Stühle wieder aufgebaut. Genau. Sehr gut. Und ich laufe nochmal einmal kurz vorne zum Strand. Schau, da geht es dann vor zum Strand. Boah, und so stellt man das Mittelmeer vor, oder? Wenn man am Badenurlaub denkt. Badeurlaub. Traumhaft. Traumhaft. Und das Wasser ist so schön warm. Ja, herrlich. Man kann so man einfach. Reinlegen. Ja, man kühlt ab, aber man kann trotzdem herrlich reinlegen. Ja. Ne? Mega. Perfekt. Ja. Also lassen wir uns uns gut gehen. Ja. So habe ich Süden vorgestellt. Herrlich. Schön warm im draußen unter die Markise. Ja. Also, guten. Guten. Hey, was hast du geholt? Du hast gesagt, ich soll Frappé holen. Mm, also lecker. ein Eiskaffee, ne? Ja, aber es ist anders. Es ist nicht wie der heimische Da ist kein Eis drin, also ähm, zum Essen, ja. sondern Eiswürfel, einfach kalter Kaffee. Das ist so typisch Griechisch, glaube ich. Das haben wir immer also oft. Es sieht auch hier früher. mega aus. Ich habe richtig Bock da so was Kühles und Kaffeein. Boah, mega. Dann lässt sich's arbeiten, hm? ja, halt mal fest dann wollte ich dir okay. Ding vor. Okay. Oh, besonders, ja. Aber lecker. <lacht> Lass es dir schmecken. Gute. Bürgermeister Kai. Bitte schön. ihren Burger mit Blick aufs Meer. Boah, geil. Es gibt Gemüseburger, der will keinen irgendwie Patty hatten. Und jetzt haben wir einfach ähm, gegrillte Zucchini und Paprika und Tomate mit Soße. Oh, mega. Das sieht gut aus. Ja. Guten. Guten. Wird mal draußen gekocht endlich endlich, endlich. Ne? wir haben den Kocher ausgebaut ja. und äh, kochen draußen wir sind äh, einfach nur was waren sechs Minuten weitergefahren von dem Platz gestern ja. und stehen auch richtig schön zeigt euch mal hier sind Berge ihr hört schon die Grillen die hört man den ganzen Tag da stehen noch welche und da stehen wir wieder mit Sonnentuch das braucht man echt tagsüber. Ja, richtig nett. Und jetzt freuen wir uns über ein leckeres Abendessen. I look into your eyes, I see we're out of time. Das Abendessen war mega und die Abendstimmung auch. Jetzt haben wir uns in eine Pulli und sogar lange Hose gekleidet, aber auch was Leichtes. Wir gehen jetzt raus, es ist dunkel. Ja, aber ich muss auch echt raus, weil es tropfelt so langsam an den Stirn, so warm habe ich es. Genau, ja. aber wir sind in der Dämmung rein, weil dann kommen immer viele Moskitos. Und wir haben am Bus keine Moskitonetze an der Schiebetür oder so. Nee. Deshalb wir sind wir reingeflüchtet, haben uns jetzt lange Sachen angezogen, damit wir draußen nicht gestochen werden. Jetzt setzen wir uns raus und lesen. Also, dann, bis morgen. Guten Gute Nacht. Nacht. Ciao. Ciao. Hey, du bist schön am Lesen. Oh, ja, ich bin so im Buch vertieft. Ja. Wir haben wieder ein schönes Plätzchen. Fast bei Kavala. Und ähm, ja, unser Tuch dient auch schön als Sonnensegel am Strand. Mega ist das. Ja. Wenn man hier ähm, keine Markise so also aufspannen darf, ja. haben wir es am Strand aufgespannt. Und es ist perfekt. Und man braucht es echt, wirklich, weil... Es ist so warm. Im Sonne ist es nicht aushalten. Genau. Ja. ja, und heute Abend oder heute Abend, aber um 18 Uhr, geht dann äh, heute unser Boot nach Lindos auf die Insel. Und da freuen wir uns schon richtig drauf. Da haben wir schön viel Windsicherheit, jeden Tag aufs Wasser. Ja, wird herrlich. Einfach auch länger wahrscheinlich an einem Platz stehen und entspannt machen, genießen. Genau, dann sehen wir uns äh, heute Abend auf der Fähre. Lowy ist geparkt. Ja. Wir sind in Kavala am Hafen. Der steht schon mal in der Schlange. Wir haben aber noch eine gute Stunde, bis wir dort sein müssen wirklich. Wir gehen jetzt noch ins, naja, ins Städtchen. Wir wollten in so einen Laden gucken, ob es da ähm, Heri gibt gescheite und stabile Seile für unser Vorzelt, wenn es richtig windet und äh, wir holen uns ein Gyros. Weil? Das, das ist Tradition. Sollte, genau, das sollte Tradition sein, ne? hast <lacht> du gesagt. Und? Ja, ich war schon öfter ja, mit meiner Familie in Griechenland, auch auf Limnos und auf Paros öfter. Und immer, also wir hatten eigentlich immer nachmittags oder abends eine Fähre und dann haben wir immer davor im Hafen einen Gyros geholt und gegessen. Find, das ist eine Tradition, die kann man beibehalten. Ja, es gibt schlechtere, ne? <lacht> ja. Gehen <wir> mal. <lacht> So kann ich mir vorstellen. Was? So, dass ich als alterer Herr so hier so jeden Tag zu meinem Bänkle gehe, mich hinsetze. Über den Haare schaue Okay. Leute, die vorbeikommen. <lacht> also. Mit einem virus in der Hand. Klar, mit dem in der Hand. Okay. <lacht> Wir sind in einem richtigen Fischerladen. Und reingeangelt. Ja, hier gibt es äh, Heringe. Und da ist sogar Seile dabei. Und es gibt sogar Würmer zum Angeln. So lebende Würmer, würmen darum. Ne? Ja, klar. Brauchen wir nicht. Ja, Brauchen wir nicht nicht. Wir haben was zu essen. Gyros haben wir zu essen. Ja, kein Peter gyros Mann. Wir wollten Pita-Gyros. Das ist auf der Hand, so im Brötchen, wie ein Döner, so, der griechische Döner sozusagen. Will ich, den, <lacht> ich will jetzt nicht das beleidigen. Wahrscheinlich, wenn ich das sage, geht es gar nicht. Aber auf jeden Fall sind wir da wo vorbeigelaufen. Dann kam direkt einer und will einen so reinziehen und gemeint, was wir wollen. Und dann wir haben gesagt, Gyros. Ob was heißt Pita-Gyros, wusste ich nicht mehr. Dann stand auf der Karte auch nur Gyros, halt Chicken Gyros, Pork oder was auch immer. Oder, oder er hat gemeint, er hat auch Sandwich und keine Ahnung und dann mussten wir oder gefühlt so schnell entscheiden und dann gesagt, ja Chicken Gyros und das Gyros und naja, jetzt ist es halt ein, komplette Gericht ein komplettes geworden. Gericht geworden und kein Peter Gyros, naja. <lacht> Wird bestimmt schmecken. Ich freue mich schon drauf. Ja, ich glaube auch. Und aber auf Limnus machen wir das dann über mit der Peter. Gyros. Ja, aber wir haben die Tradition gebrochen. Ah ja. Wir essen kein Pita Gyros naja, Ab jetzt auf. essen wir immer ein komplettes Gericht. <lacht> okay, wir haben die neue, neue Tradition erstellt. <lacht> <lacht> Stelle aus, bestelle aus Versehen ähm, ein Gyros statt ein Peter Gyros. Will be no Und da das läuft sie mit der Giros, weil anscheinend sind sie schon angefangen zu laden und wir stehen ja in der Schlange, jetzt ja, muss ja alle irgendwie um uns, um uns rumfahren. Die <lacht> Zeiten stimmen auch nicht so ganz irgendwie, nein. Nee. hieß eine Stunde vorher da sein. Es ist zwei Stunden vorher. <lacht> Oh, der griechische Fahne äh, windet steht. Ja. Ja, ähm, ja nach ein bisschen Chaos am griechischen Hafen. Ich habe noch nie so ein chaotisches äh, ja, oder nicht, Fahr nicht der Fährfahrt, das Auffahren auf die Fähre erlebt. Also irgendwie waren auch tausend äh, Arbeitnehmer irgendwie gefühlt da am Arbeiten, aber trotzdem hat es nichts groß. Ja, Jeder hat was anderes gesagt, was man machen muss. <lacht> ja, das erste war noch gemütlich am Essen waren. Sie haben schon aufgeladen, sie sind alle schon um uns rum gefahren und wir sind dann, ähm, ja naja, nicht zu spät, war noch genug Zeit, aber schnell drauf. Dann haben wir, ähm, haben wir unser Ticket gescannt und also gemeint, wir, wir hätten ein falsches Auto gebucht. Äh, wir müssen noch was nachzahlen. Sie wollten keinen Führerschein, den mitgenommen, das hat sich auch schon mal komisch angefühlt. Ich dachte, er kann es später an der Rezeption wieder abholen, wenn er nachgezahlt hat. Hat auch geklappt. 19 Euro nachzahlen müssen, weil es eigentlich in andere Kategorie ist. Aber auf der Webseite gibt es ja nur zwei Kategorien unter 4,20 Meter Länge oder drüber. Wir sind ja drüber. Kategorie 2 habe ich angegeben, sonst ging es nichts. Und dann meinte nee, es soll ja eigentlich im Wohnmobil sein. Ähm, das kostet einfach 24 Euro extra. Aber wir können es auch auf G buchen und dann äh, kostet 19 Euro extra. Hab ich habe 19 Euro na <lacht> nachzahlen muss, aber kann das auf der Webseite nicht buchen und das ja, wissen Sie, sagen Sie, das haben Sie weitergeleitet. Es ja, fühlt auf jeden Fall alles ein bisschen cool Ja, naja, wir sind auf dem Boot ja. und ich durfte auch nicht mit äh, im Auto aufs Boot reinfahren. Wir wollten reinfahren und dann hat der Typ gesagt, hey, ich muss raus. Dann musste ich ins Boot reinlaufen und Kai reinfahren. Das war mhm. auch ein bisschen komisch. Naja. Wir haben uns wieder gefunden. Ja, vor allem, du, bei dir war es ja stressig reinlaufen, weil keiner wusste, wo er hin sollte. Und bei mir auf dem Deck rauffahren, es war Katastrophe. Die Leute, die eingeleitet haben, haben nur geschrien, wirklich geschrien, dann einen Anweisungen gegeben und sind weggelaufen und ist man da hingefahren. Und da kam sie wieder zurück, während ich schon wieder eigentlich zum Deck laufen wollte. Nee, nee, ich muss mein Auto umparken und dann muss ich wieder umparken und dann sind sie wieder weggelaufen. Ich wusste gar nicht wohin und so war es irgendwie brutale Chaos auf dem Deck. Ja. Naja, aber so kenne ich es äh, von Griechenland, muss ich sagen. Chaos pur, aber es funktioniert irgendwie. Irgendwie sind wir alle drauf und wir fahren. Herrlich. Ja. Perfekte Temperatur, Lüftchen geht, Abendsonne. Mega schön. Dann sehen wir uns äh, auf Limnos. Bis dann! Wir sind gut auf der Insel Limnos angekommen. Und äh, hatten schon direkt einen herrlichen schönen ersten Tag mit richtig viel Wind. Wir waren den ganzen Tag Wingen äh, mit kleinem Material. Jetzt ja. wird gekocht. Ich probiere mal einen Linguino, okay? der Fasier? Ja. Ui. Ne, der muss noch länger. Oh, okay. Es gibt äh, Spaghetti Pesto mit äh, griechischem Salat natürlich. Und ich zeige euch mal, wie wir hier stehen. Also hier ist jetzt mein Mann. Hallo, grüßt euch! <lacht> Dann zeige ich mal hier unseren Ausblick. Tada! Hier ist das Wasser. Die Sonne geht schon unter. Eine riesige Bucht. Traumhaft! Und ich muss sagen, es ist sehr angenehm, dass der Wind abends einfach aufhört oder okay. nur noch ganz leicht ist. dann sag es mal. Hab ich doch gerade. du also musst es sagen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, hey, wenn der ganze Tag so der Wind um die Ohren pfeift, vor allem es ist hier so eine staubige Straße und äh, ihr könnt euch gut vorstellen wie es hier ähm, staubt den ganzen Tag dann und unser Bus ist komplett voll gestaubt Warte, Das informiert. hat man halt. Äh, Nochmal, Fuoglu äh, Ist besser, aber ich würde es noch eine Minute geben. Okay, also wir warten noch eine Minute und äh, dann würde ich sagen, wir leben uns mal hier schön ein auf der Insel, bleiben erstmal hier in dieser Bucht und genießen die Zeit auf dem Wasser. Ja, häng los, macht's gut. Wir sehen uns dann nächsten Sonntag wieder. Bis dahin. Dui, dui.